Jetzt guck hierher, wo ich den gucke. Achso, brave, Gesicht. <lacht> hallo und herzlich willkommen auf Redestone krafter und heute sind wir hier und spielen eine Runde Battles mit dem Laio. Ja, hallo. Und da oh. startet auch schon die Runde. Oh. Hey, Smart oder wie nennt sich das Bronze? Ne? Ja, also Bronze Topter. Also ist auf der Insel da. Ja, okay. Warum sage ich Smart wenn es Bronze ist? Ja, keine Ahnung, es steht ja auch nicht in dick und fetter oben drüber, über dem Spawner. Achso, das habe ich gar nicht gesehen. Achso, Ach wie kann man das denn übersehen? Keine Ahnung, weil ich nur nach oben gucke. Das siehst du auch, wenn du nach vorne guckst. Wow, <lacht> muss man trotzdem nach oben gucken. <lacht> ja, wenn du. Hier... Achso, du so meinst du das? <lacht> ich guck doch immer auf den Boden, wenn ich lauf. Äh, <lacht> ja, gut. Also der Bodengucker. Dieses eine. Bronze lag direkt vor mir und ich hab's nicht aufgehoben, während ich im Shop war. Oh, uh, was verfeckte Blöcken mal wieder. Also so. <lacht> ja, ich gucke, was du da machst. Genau. Also Ich will doch nur Gold. Mhm. Wer glaubts? <lacht> Wir alle. Achso. Seit wann das denn? Weil ich's gesagt hab. Achso. Ja, wenn das so ist, muss ich mal schnell den Bedrock rushen. Ja, ja, ich will jetzt Gold. Ja, Problem, ist ah, ich wollte doch nur gerade überlegen, wie ich eine Treppe hier wieder hinbaue. <lacht> ich sehe ja hier, wie viel HP du hast. Das hab ich bei dem Ding nicht gesehen. Oh, ich hatte noch 3 HP. Was für 3 HP, 1,5 Herz? <lacht> oh Mann. Oh. oh, hier liegt noch nochmal Gold. Ah, das ist eine sehr gute Treppe hochgebaut. <lacht> ich hab ein Herz. Ja. Glaub ich dir. Hat man gesehen. <lacht> ich springe runter. Ein <lacht> altes Gesicht. Ah. Das muss ich auch Egal, ich mag auch keine Treppe. Ich mach's so wie du. mein Bett, ja. <lacht> Nein! Also <lacht> ich habe dich nicht gesehen. Nein, du Wo bist das... du denn? Ich bin weg. Wreck... No, oh hatte God, please, no. <lacht> <lacht> Ich habe meine vergessen. nicht vorhandene Picke vergessen. Genau. Nein! Ich hatte ein, ein halb sechs <lacht> Bronze. Ja, warum heute denn auch so viele, viel Bronze? Das lag da. Ja. <lacht> Jau! Ich komme hier nicht hoch. <lacht> oh, langsam wird's eine Treppe. Ja, eine Scheiß-Treppe. Du bist nur. Oh, okay. ah, nein! Weihnachten ist gut. Oh, nee, jetzt war es das noch wieder zu. Das ist doch... Ich hab alles zugebaut wieder. Ich hab sogar noch äh, mehr zugebaut als davor. Weil ich sofort abhausen muss. Brauche ich da wirklich länger zum Abbauen, ist die richtige Frage. <lacht> Naja. Hatte Slash gemacht. Wir hätten Slash gemacht. Hast du Slash gemacht? Oh, Aber wir Slash gemacht. War, was ist denn ein Minigame-Roller-Play-Server? <lacht> du bist auch so ein Roller. Play. Ja. Okay, und warum geht es äh, es im Rollplay? Äh, worum geht es im Rollplay, nicht im Rollplay? Okay. Und wir im Bettmaß. <lacht> Nein! Ich bin irgendwie oh. selber runtergesprungen. <lacht> irgendwie selber runtergesprungen. Ja. <lacht> ich Klopfex, oh! Oh! Oh, da ja. schon War's wieder. Das ist ein Diapicke. auch geil, eine Diapicke. Oh nee. Ist das ist so die Diapicke. Oh, komm schon, das reicht doch. Ey, die ist so cool. <lacht> Das war so nah, du warst so nah am Bett, Alter. Ja. Ein roller -Plan. Gib mal nochmal eine. Ja, gerne. Okay. <lacht> Wenn du es so willst, dann gib mal. Okay, dann kommen wir her. Ja, ich komme. Oh, ich komme, ich hab den Bett. Nee, jetzt habe ich Blöcke nicht dabei. So, also, jetzt habe ich keine Aber Blöcke. Ich habe Blöcke. Ja, ich sehe es. Du baust dich da ja auch gerade hoch. Leider spring mal runter. Okay. Nee. <lacht> oh, Nein. ich habe keinen Fall Damage bekommen. Oh, wie du das denn? Hast du hast No Fall an. Nee. Kein Fall, Alter. No Fall. No Fall. Oh! Denkst du, komm nicht an? Ah! Ah, oh, GG. Okay, Flexhype. Ne? G G. Okay. Let's go. Bisschen Panzer einsammeln. Was für ein Geschäft. Was für ein Panzer? Hä, du was? hast gesagt, ein bisschen Panzer einsammeln. Panzer <lacht> einsammeln. Also wenn das geht, dann zeig mir mal bitte, wie. <lacht> ich zeig dir ja gleich mal meinen Panzer. Dein Panzerbett? Ja genau, das panzer ich jetzt erstmal ein. Genau, wo ist denn der Dude? Ach, ja, der ist da drüben. Was? Der baut sich, der baut sich schneller zur Mitte rüber als ich. Ah oh, fuck, ich bin runtergesprungen. Weil es gut ist gut dass wir sind diesmal keine Nachbarn, das heißt du musst wenn du dich, dich zur Eiseninsel baust, dich erst zu seiner darüber Ach so, das ist er, ich hab gedacht das wärst du! Ach nein, das bin ich. Weißt du, ich bin Team Lila. Okay, dann pushe ich den jetzt. Okay, let's go, ich bin hier lila, auf jeden Fall. Die Teppich sieht so komisch mädchenhaft aus. <lacht> ja. Und da siehst du auch, ich bin lila auf jeden Fall, oder? Ja, ich weiß doch nicht, was lila und pink oder zu, das zu unterscheiden ist. Bei lila und rosa, äh, egal. Also <lacht> ich nenne das pink. Ja. <lacht> er hat Angst. Kannst du ja nennen, wie du willst. Ach nein, oh! bist, ja, Okay, das oder oder? Ja, nein, nein, ich bin doch... Ich bin der er hat mir seine Picke gegeben. Ich sag's nicht. Sonst Aufnahme gekauft hat, xd. Man kann's ja rausschneiden. Ja. Jetzt, let's go. Oh, oh. oh ich schau. Aber er hatte inzwischen eine Picke. Warum hat er sich inzwischen eine gekauft? Das war unnötig. Ja, man kann sich ja... man kann ja damit Sachen abbauen. Man kann man da damit Sachen abbauen? <lacht> Ach ja. nee, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, deswegen sage ich das, ja. Hä? <lacht> <lacht> uh, das hast du hast ja gesagt, du hättest nicht gedacht, dass man damit Sachen abbauen kann. Dann habe ich gesagt, ja, deswegen sage ich das, ja. Moin, okay, egal. Hoffentlich verstehen es die Zuschauer. Oh. Okay, das muss ich drauf piepsten. Piep. So. <lacht> Flieg runter, Mann! <lacht> ah. Rar, rushes for ever in den neuen Spieler, -Rack. <lacht> Warum wohl? Du weißt, sie mich angreifen. Ah, jetzt bin ich runtergeflogen! Warum soll mich angreifen. Wer hat sich denn zu denen geworden? Ich Werde dich noch nicht getotet. Na ja, der in deutsch. Nicht. GG, ich habe dich nicht getötet. Ah, oh, er ist runtergesprungen. Hoch. Er ist ja nicht mal bis zur Mitte gegangen. Hör auf! Was denn? Hi! Ach man. <lacht> ah, du hast ein Schwert dabei gehabt, wow! Ja, aber das <lacht> bringt dir ja nichts. <lacht> Doch, zum Kämpfen. Ja, aber es verschwindet ja direkt wieder. Jetzt hab ich zwei Picken! Ja, yeah, dann hol dir eine weniger. Ja, ich soll mir eine weniger holen. Genau. Wenn du dir so viel holst, kann ich ja nichts ändern. Nein! Oh, oh Jetzt hast du eine Picke, egal. Jetzt habe ich zwei Picken schon wieder, die eine habe ich in die Kiste. Jetzt hier bin schon da, <lacht> oh, Mist. es gibt eine G-Röschreibung. Doch das, <lacht> ah, ich bin ein falscher <lacht> <lacht> <lacht> ja Ich glaube, mal kurz. Ach, jetzt bin ja, ja, ich, ich auch zurückgepackt. Ja, ich konnte gerade oben und auf dem Boden laufen. Ja, ich bin der Sauer, glaube ich, gerade kurz gedeckt die hat Picke, geil. ich glaube, der ist über tntrun.tk äh, oder so gejoint. Weil die gibt ja jetzt eine neue Domain. Hä? Items? Hä? Alter! Was steckt denn hier der Server so rum? Ja, ich kann doch nur was kaufen, richtig. Ja, ich, ich, ich kann nichts mehr einsammeln. server leg Ah äh. oh fuck, alle Blöcke sind von mir verschwunden, Alter! <lacht> Spaß mit dem Video und ciao, Leute! I'm